Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen 1500 Abo Special und ja, wer ihn nicht kennt, er ist Ben, ich bin Sebastian und ja, schön dass ihr eingeschaltet habt. Ja, 1500 Abos sind endlich geknackt und ich möchte mich tierisch bei euch bedanken, also vielen, vielen Dank, es ist Wahnsinn was hier der letzte Zeit abging, ähm ohne Ende Kommentare, ohne Ende äh, Abos, natürlich auch wegen dem guten Stück hier, ne? der Pico 4, hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit äh, bekommen. Dann gab es aber auch noch eine Schattenseite, wer das nicht mitbekommen hat. Ähm, ich bin quasi attackiert worden von irgendwem, der meint es witzig zu finden, meinen Kanal mit äh, ja, abo -Kauf und so weiter ja, zu unterstützen. Ja? Ist eigentlich äh, eher negativ, wenn man Abos kauft. und äh, Eventuell sogar Likes und Klicks. Bin ich mir nicht sicher. YouTube ist informiert. YouTube äh, hat gesagt, es geht sogar jetzt eine Etage höher. Die wollen jetzt rausfinden, was da genau los ist. Ich hab, bin in stetigen E-Mail-Kontakt mit denen. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber die gekauften Abos, die 500, die es waren, die sind innerhalb von anderthalb Tagen auch wieder weg gewesen Das ist das Positive. Also wir sind jetzt wirklich bei... Ja, wir kratzen aktuell kurz vor 1600, aber die 1500 sind geknackt, definitiv. Da bin ich äh, ja, auch stolz drauf. Ich würde auch niemals im Leben, würde mir einfallen, Abos zu kaufen, weil ich freue mich echt um jedes Abo, was ihr mir gebt, jedes Kommentar, jedes Like, äh, was ich mir dann verdient habe durch, durch meine Videos. Und das würde ich mir gar nicht nehmen lassen, um, um irgendwie ja, einfach mehr Abos zu haben. Es ist einfach Schwachsinn. Ich mache das hier aus Hobby. Es wäre cool, wenn aus Hobby irgendwann ein bisschen Teilzeitberuf wird, aber eher geht es in die Hobbyschiene halt rein. Und äh, ja, dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Und ja, was können, können VR-Fans am besten gebrauchen? Ja, Geld, Geld braucht man immer, ne? <lacht> aber Keys, spiele habe ich mir gedacht, sind gehen immer gut. Und ja, ich habe einige Entwickler äh, angeschrieben, mit denen ich schon lange in Kontakt bin. Es sind sogar noch zwei, drei in der Pipeline, wo ich nicht weiß. Bekomme ich da eventuell doch noch was? <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt schon eine ganz gute Liste zusammen, was ich für Keys habe. Und äh, die gehe ich mal ganz kurz äh, mit euch durch. Es wird mehrere Videos geben, mehrere ähm, Gewinnspiele. Und äh, dieses Intro, was ich jetzt hier aufnehme, ist aber an jedem Video äh, oder an jedem Game-Gewinnspiel dran. Also äh, das ist das erste Video, was ihr dann seht. Ähm, fand ich es am einfachsten so zu machen. Auch wegen den Kommentaren. Es gibt verschiedene Keys, verschiedene Plattformen. Auch von der Anzahl her ist das teilweise unterschiedlich. Von daher ist es am einfachsten, wenn man für jedes Spiel ein eigenes Video macht. Ja, wir haben Wanderer, haben wir einen Steam Key bekommen. Wir haben Demio zwei Keys bekommen. Da können wir uns die Plattform sogar aussuchen. Dann haben wir The Secret of Retropolis. Die haben mir sechs Keys zur Verfügung gestellt, drei Steam Keys, drei Quest Keys. Dann haben wir After The Fall. After The Fall, die haben mir auch sechs Keys zur Verfügung gestellt. Also mega, auch für MetaQuest, Playstation VR und Steam, jeweils zwei Keys. Und dann haben wir Blade and Sorcery. Da habe ich zwei Steam Keys bekommen und äh, mega. Also ich finde, das sind alles richtig geile Games. Und ähm, ich bin super dankbar, dass die mir die Keys hier gegeben haben. Und äh, ja... Sehr viele Entwickler haben auch geschrieben, es wäre echt nett, aber auch an die Leute da draußen, die, die das Spiel eventuell sogar haben, alle Spiele, egal welche, schreibt Rezensionen. Wenn euch, besonders wenn euch das Spiel gefällt, schreibt Rezensionen. Meistens schreiben die Leute nur Rezensionen, wenn ihnen was nicht gefällt. Aber die VR-Entwickler brauchen unbedingt äh, mehr Unterstützung, besonders bei Steam. VR ist es so wichtig, gut äh, positive Bewertung zu haben, als es ein Ranking gibt und so weiter und von daher schreibt äh, positive Rezensionen, wenn euch ein Spiel gefällt, das ist mega wichtig und natürlich, wenn ihr hier die, diese ähm, Spiele auch gewinnen solltet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dahingehend auch den äh, Entwicklern ein bisschen Unterstützung leistet. Ja Leute, nach diesem Video jetzt hier, nach diesem Intro ähm, wird es dann zu den jeweiligen Spiel gehen und zu dem jeweiligen Gewinnspiel und ja, ich gebe mal ab an Sebastian. Ja, hier sind wir beim Spiel Wanderer, was ihr hier gewinnen könnt. Hier gibt es einen Steam Key zu gewinnen, also es gibt nur einen Gewinner. Und äh, wie könnt ihr gewinnen? Einmal solltet ihr natürlich Abonnent auf meinem Kanal sein, das versteht sich von, von alleine. Dann solltet ihr einen Kommentar ähm, setzen, von mir aus, dass ihr das Spiel gewinnen möchtet. Warum, wieso, weshalb, könnt ihr gerne aufschreiben, wenn ihr möchtet oder irgendwas zum Spiel selber. Oder was ihr an meinen Videos äh, gut findet, was nicht so gut oder weiß der Geier was. Und dann muss aber auch ein Codewort da drin stehen und das Codewort werdet ihr nicht zugelassen zum Gewinnspiel und das Codewort lautet Zeitreise. Ohne das Codewort, wie gesagt, seid ihr nicht dabei und äh, ja, ich möchte gerne, dass äh, keine Bots oder so hier mitmachen, sondern dass ihr auch das Video hier gesehen habt. Und ja, das dazu. Einsendeschluss ist unten in der Beschreibung verlinkt und äh, danach wird es auch einen Livestream geben mit der Aus Auslosung. Und ja, das hier ist das Wanderer Gewinnspiel. Ein geiles Game, kostet 33,99 auf Steam und äh, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es immer noch nicht weitergespielt, aber ich habe da einige Livestreams von gemacht und äh, mir hat mega viel Spaß gemacht bis dahin. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft weiter sowas bekommen. Dann sage ich mal viel Glück an euch allen und äh, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.